Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit haben, uns heutigen Webinar zum Thema das indische Normungssystem und Indiens Zugang zum Markt teilzunehmen. Das Webinar dauert etwa 45 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen wir von Ihnen bekommen. Die Präsentation besteht aus circa 40 Folien. Zu diesem Thema darf ich Prashant Kumar Sandi begrüßen. Hallo Prashant, schön, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du kurz selbst etwas zu deiner Person sagen. Danke, Franzi. Schönen guten Tag an alle. Ich bin Prashant Kumar Sandi und ich bin tätig in DKI International Zusammenarbeit seit 2013 und ich bin zuständig hier für Indien. Also, ähm, äh, ich habe in der Vergangenheit auch in einer äh, deutschen Firma gearbeitet. Das war äh, elektrische Sicherheit, eben Thema und die Firma heißt Bender GmbH in Grunberg. Ich bin äh, elektrotechnischer Ingenieur und heute mein Vortrag ist über indische das indische Normungssystem und Indien-Zugang zum Markt. Okay, vielen Dank, Prashant. Kurz noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Franziska Roos und werde Sie heute als Moderatorin durch das Webinar führen. Ich selbst arbeite seit 2011 beim VDE, war bis Mitte letzten Jahres als studentische Aushilfe in der Fachtechnik tätig und bin anschließend für das Programm Normung 2020 und den Bereich internationale Zusammenarbeit fest angestellt worden. Das war es nun zunächst von mir. Ich übergebe damit jetzt an Prashant und freue mich auf ein spannendes Webinar. Danke schön, Franzi. Nochmal. Ähm, heute, äh, ich würde über folgende Themen sprechen. Früher beginne ich, äh, ich würde was äh, von meiner Seite auch als Info geben. Meine, alle Folien sind in Englisch, aber ich werde für Sie die Webinar auf Deutsch halten. Die folgenden Themen sind Einführung zu Indien und BIS, das ist die indische Normungsbehörde, indische Regulierungs- und Normungslandschaft, aktuelle Entwicklung in Indien, deutsche-indische AK-Qualität, Infrastruktur, Kooperation zwischen Deutschland und Indien und indischer Marktzugang. Also Einführung zum Indien. Also in Indien, wir haben mehr als 1,2 Milliarden Einwohner. Und Indien ist einziges Land, das ist das schnellste, ähm, Land. Das ist mit mehr als 2,5 BIP, Brutto pro Land. Und indische Regierung will Indien als Produktionszentrum mit einer Aussage Zero Effekt und Zero Defekt Uh, so uh, uh, weiter zu bringen. Das heißt, das ist eine Idee von der, uh, der Ziel von der indischen Regierung ist, das ein Alternativ zum China an Indien als ein Produktionsland uh, zu machen. Die wichtigen Manifestos von der indischen Regierung sind Make in India, Digital India, zum Beispiel wie 165 Gigawatt Solarenergie bis 2022 und Kompetenzentwicklung und so weiter. In Indien haben über 300 Millionen Menschen ohne Strom. Indien hat viele uh, Projekte, die sind sehr aktiv, zum Beispiel LVDC, Niederspannung, Gleichspannung, Smart Grids, Smart City, PV und so weiter. In Indien gerade passiert viele uh, strukturelle und politische Reformen in den Ministerien. Unterstützung zu diesem Programm Make It India und Digital India. industrie entwicklung ist eine sehr große Entwicklung in Indien. Zum Beispiel delhi mumbai industrie ist ein Beispiel. Das ist eine über 1000 Kilometer ein Industrie-Korridor, wo die Regierung arbeitet viel mit viel Entwicklung und vielen Projekten. Es gibt über fünf solche Industrie-Korridor-Entwicklungen in Indien momentan. Über 100 Milliarden US-Dollar Investitionen in Projekten für erneuerbare, erneuerbare Energie in kommende kommenden fünf Jahren. Das heißt, es ist eine sehr große Möglichkeit äh, in Indien ähm, für die erneuerbare Energiehersteller in Indien zu investieren. Und dann Einführung über BIS die Normungsbehörde. BAS ist die nationale Normungsorganisation, um, BIS ist vor Ort unter dem Ministerium für Brokerschutz. Die wichtigsten Aktivitäten des BIS sind Normungsstellen, Konformitätsbewertung, so zum Beispiel ISI-Mark. ISI-Mark heißt Indian Standards Institute Mark, Zertifizierung von Management System und Labordienstleistungen. Die Grund Gründungsmitglied der ISO und seit 1911 Mitglied beim IEC. Die BS normungsbehörde Bedarf die Bedienung von der Anforderung des indischen Markt. das heißt die die Behörde übernimmt die internationale Norm, aber in in, in weiteren Folien sehen wir, wie viele Normen übernehmen die indische Normungsbehörde und wie viele Normen sind die nationalen Normen und so weiter. BIS hält die Optionen offen für übernehmen von alle internationalen Normungsorganisationen wie ANSI, IEEE, SIGRE und so weiter. Indischer Marktzugang schützt das lokalen Markt und dann Unterstützung die indische Regierungsprogramm und anderem Stakeholders, zum Beispiel die Programme, Programme als, wie Make in India und Diesel India und so weiter. Jetzt schauen wir ein bisschen auch über indische Kultur, weil das ist sehr wichtig, ich glaube, für die deutschen Unternehmer. Indien hat sehr viel, vielfältige Kultur. Also wir haben sowieso über 1,2 Milliarden Einwohner. Und dann, wir haben 29 Bundesländer, 22 offizielle Sprache, plus Englisch. Es ist ein Land der Götter, Gottinnen. Das heißt, also äh, in 1905 oder ungefähr zwischen 1901 und 1910, das war eine englische. Äh, ähm, Politiker und Forscher. Er hat ein Buch geschrieben und er hat gesagt, dass es in Indien gibt mehr Götter und Gotten als die Einwohner in Indien. Damals waren es 250 Millionen Leute in Indien, aber die Götter und Götter sind viel als die Menschen. Indien ist auch die Heimat für viele Religionen und Glaubensrichtungen, zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus, Jenismus, Sikhismus, Islam, und christliche Glauben, Parsi und so weiter. Also wir haben auch Unternehmenskultur ganz anders als Deutschland. Zum Beispiel Geschäftsessen sind sehr häufig in Indien. Vertrauen und Freundschaft und dann geht Geschäft. Das heißt, ohne Vertrauen und ohne Freundschaft in Indien ist es schwierig, ein Geschäft zu machen oder einen Partner mit guter Kooperation zu machen. Planen Sie mehr Besuch ein für eine erfolgreiche Kooperation mit indischen Partner, weil in Indien eine erfolgreiche Kooperation oder ein erfolgreiches Geschäft heißt, muss man viel besuchen und viel äh, Treffen haben. Dann geht die Geschäft äh, mit indischen Partner. Das heißt, ähm, wir haben auch eine polychronikkultur Kultur. Das heißt, Treffer haben flexible Termin. Das heißt, es gibt keine äh, punktliche Beginn von dieser Treffer oder Ende von dieser Termin. Und es gibt noch andere viele kulturelle Sachen, das muss man aufpassen und erkennen. Und dann das zweite Thema: Indien, Indische Regulierungs- und Normungslandschaft. BIS ist organisiert mit 14 verschiedenen Fachbereichen. Zum Beispiel hier in DIGAI, wir haben wir neun Bereiche, ja, aber in BIS wir haben 14 Bereiche. BIS ist zuständig nicht nur für den elektrotechnischen Bereich, aber sondern auch außerhalb vom elektrotechnischen Bereich. Das heißt, DIN plus DKA, plus ein Proof-Institut oder Proof- und Zertifizierungsinstitut heißt BIS in Indien. So in Indien. BIS hat über 19.000 Normen in verschiedenen technischen Bereichen und Kategorien. Und auch diese Normen außerhalb gibt es auch Produktspezifikationen, Codes of Best Practices, Restlinien, Terminologien und so weiter abgedeckt. BIS ist also auf dem WTO tbt BIS ist eine Auskunftsstelle, das Handelsministerium ist die Ausführungsbehörde. Also diese Bild zeigt, dass wie viele Normen im elektrotechnischen Bereich sind ähm, in internationalen eben und wie viel sind kann äh, eine rein national sein. Zum Beispiel uh, mit harmonisiert Norm ist fast 52 Prozent. Ja? das heißt, in uh, elektrotechnischen Bereich wir haben wir 52 Prozent und Elektronik ist fast über 70 Prozent. Ja? das heißt, uh, in, in Indien uh, elektrotechnisch Bereich um, ist auf dem Weg Richtung IEC. Das ist das, ist, was ich sehe von diesen ganzen Bildern. Es gibt auch einen Unterschied in den indischen Normen. Zum Beispiel hier in Deutschland, eine europäische Norm heißt, die Norm fängt an mit DIN-IN-5, Nummer 5, und XXX. Und dann haben wir auch mit IEC-Nummer, wir haben EC 6XXX, fängt an mit Nummer 6. Und dann rein national, die Nummer fängt an mit 0, 100 und sowas weiter. Aber in Indien gibt nicht sowas. In Indien erkennt man diese Norm. Welche Norm ist vom EC? mit diesem äh, äh, äh, Schragstrich und äh, Gradstrich. Ja, Gradstrich heißt, äh, genau wie eine IEC-Norm, und äh, äh, äh, äh, äh, diese Slash, also Franz-Slash heißt die harmonisierte äh, IEC-Norm, zum Beispiel. Ja, also Änderungen gibt. Aber Änderung äh, ist nicht so viel. Äh, die Änderung ist so, äh, zwischen 10 bis äh, 1 Ja, Also die indische Haushaltsgeräte hat äh, eigene Anforderungen. Äh, zum Beispiel, ähm, die, die Küche in, in Indien sind nass meisten. Das heißt, die, die, die Wörter von dieser Strom. Uh, was in unserer internationalen Norm steht, zum Beispiel die, die, die Spannung, wird vielleicht 100 uh, Mikroamp oder Milliamp sein. Aber in Indien uh, wird diese wird noch mehr sein, weil, weil die Küche sind nass. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist auch eine, uh, viele Gespräche in indische Behörde, warum die sagen, dass die kann man nicht alle internationalen Normen nicht über, übernehmen, weil die Situation in Indien ist ganz anders. Noch ein zweites Beispiel kann man auch über die Kabel reden, vom Haushaltgerät. In, in Deutschland gibt es eine uh, festgelegte Norm für die Kabel hier, uh, zum Beispiel von 1 Meter vielleicht, 1 bis 1,5 Meter, aber in Indien kann man nicht diese Kabel lang festlegen, ja, weil, weil die ist äh, was anders georganisiert und die die, die, die wollen nicht die Kabel kurz sein, aber sondern lang sein, drei Meter auch oder vier Meter auch manchmal, je nachdem. Noch gibt es Fragen? Genau, you know, hier sehen wir die uh, uh, gesamte Norm. Ja? Die rein nationalen Normen sind uh, fast 50 Prozent in Indien und uh, die harmonisierte Norm oder die direkt vom uh, EC norm uh, übernimmt ist auch fast 50%. Und in Indien gibt es keine regionalen Normen, zum Beispiel wie hier Senelec. Ja. Hier sind die uh, uh, Priorität-Sektoren uh, uh, in, uh, in diesem Normsystem uh, zum Beispiel wenn wir den uh, Automotive-Bereich ja, Auch Automotive-Bereich gibt verschiedene Unterbehörden und uh, zum Beispiel ARI, Automotive Research Association of India, ist die Unterbehörde, das ist zuständig für die regulatorische Sachen in Indien für Automobilindustrie. In Smart Cities eben uh, gibt das uh, die zuständige Ministerium ist Ministry of Urban Development und die zuständige uh, regulatorische Unterbehörde ist National Institute of Urban Affairs now yeah, this is in the active organ of them uh, fact bereich for example cd civil engineering department and then of them ICT and electronic uh, bereich the uh, regulatory uh, underbihot is department of electronics and it yeah? so this is in all active of them uh the bereich in indian of electrical equipment electrotechnic the um, Regulatorische uh, Suständigbehörde uh, ist CEA, Central Electricity Authority. Das ist man auch in Englisch, Watchdog of India for uh, uh, Electrotechnical uh, Department in Indien. Und die sind sehr aktiv auf dem ETD Department in uh, Normungsbehörde, also Electrotechnical Department. Und die koordinieren auch zusammen, uh, zum Beispiel uh, Smart Grids and Thema, wo die the LITD. Und ETD auf the äh, BAS-Normungsbehörde, die koordinieren zusammen auf diesem Thema. BAS-Behörde äh, kommt unter dem Ministerium, Ministerium für, für Schutz. Ja? Ähm, eine Frage: gibt es denn auch einen Bereich für Arbeitssicherheit oder für Ja, also. Ähm, Uh, es gibt auch uh, für, uh, Bearbeitung eine Bearbeitung einer Abteilung für diese ganze Sicherheit. Aber die Sicherheit als uh, über IT-Sicherheit gibt eine verschiedene, der kommt unter uh, LITD-10 zum Beispiel. Wenn du sagst, die Sicherheit von den Haushaltgeräten, der kommt unter der ETD, (Electrotechnical Department. So, Was ich meine von dieser Folie ist, dass es gibt verschiedene uh, Unterbehörden von uh, diesem Ministerium, die sind zuständig für diese regulatorischen Sachen. Jetzt haben wir hier ein um, paar Themen, die sind... Uh, einfach zu zeigen, welche Themen sind mehr Richtung IEC und welche Themen sind Richtung, mehr Richtung nationalen Normen und welche Themen sind wirklich sehr wichtig auf Politik-Ebene. Zum Beispiel uh, elektrische Installation. Elektrische Installation ist mehr Richtung die nationalen Normen. Ja, zum Beispiel die vergleichbar hier mit der uh, vd 0100-Thema uh, hier. Und äh, die meisten Elektrische Installationen in Indien sind äh, von BSI. Also das äh, Indien ist eine britische Kolonie gewesen in der Vergangenheit. Deswegen sind die ganze elektrische Installationen in Indien sind, äh, mit BSI enorm äh, vergleichbar. Meisten. Und auch Neubauenergie, Biofuels, ja äh, ist auch ein neues Thema jetzt in Indien, ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, das ist auch... Äh, Uh, auf dem in, uh, eine zukünftige Thema in Indien und dann uh, gibt ein Produkt Sicherheit elektrische Sicherheit und dann Haushaltsgeräten die sind die Themen die sind uh, uh, als mitte uh, gestellt weil die sind nicht so hoch auf dem Politik aber die auf dem Normung uh, eben die sind meist in Richtung äh, nationale Richtung aufgelinkt Und dann gibt ja. Ähm, hier noch eine Frage. Werden auch noch Zulassungsnormen für Medizinprodukte in Indien behandelt? Ja. Also in Indien gibt auch Normen für den Medizin, Medizinbereich. Äh, es gibt einen äh, separaten Fachbereich in, in der Normungsbehörde. Und die sind zuständig für die Entwicklung für die Normen im Medizinbereich. Also die Themen wie Smart Grids, PV, E-Mobility, Windenergie, Niederspannung, Gleichstrom und Konformitätsbewertung zum Beispiel, Smart Cities, Energie. Solche Themen sind sehr hoch und die Themen auch sind mehr Richtung IEC. Aber es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, welche Themen wirklich äh, mehr Richtung IEC, weil in Indien ist äh, gerade auf dem viele Änderungen und auch viel Gespräch, äh, ob, äh, ob das Markt sind in Indien, dass die Richtung IEC übernehmen oder, oder bearbeiten muss oder nicht. Aber jeden Fall, wenn wir sehen, dieses Thema äh, Make in India, ich glaube, ohne äh, internationalen Namen übernehmen oder ohne auf dem international äh, aktiv zu teilnehmen, kann man nicht diese Make in India schaffen. Das ist auch wichtig und die indische Regierung merkt das. Jetzt die aktuelle Entwicklung in Indien. Ja, gibt es noch Fragen, Franzi? Okay. Also wir haben jetzt ein neues Gesetz äh, vom BIS bekommen. Ähm, dieses Gesetz äh, hat dieses Jahr, Anfang dieses Jahr äh, zugestimmt im Parlament in Indien. Und dazu was ich wollte sowas so ein bisschen Informationen geben an alle. Das ist das erste Mal in äh, Indien, dass BIS als nationale Normungsbehörde positioniert. Also das heißt früher im BIS Gesetz Uh, uh, war nicht uh, irgendwo geschrieben, dass BIS ist einzige nationale uh, Behörde für die Normung. Aber jetzt uh, erstmal in Indien in diesem BIS-Gesetz uh, ist geschrieben, dass BIS ist eine nationale Normungsbehörde ist und die Indien uh, offiziell internationale vertreten kann. Außer also Normen zu Produkten und uh, Verfahren wird neu die Normung von Dienstleistungen und System Eingeführt. Das Gesetz lässt mehr Konformitätsbewertungsverfahren zu, die im Einklang mit globalen Praktiken und zur Erleichterung der Geschäftstätigkeit stehen. Es ermöglicht die Regierung BIs oder eine andere Behörde, die Befugnis zu erteilen, zu Zertifizierung und die Prüfung von Konformität mit den einge, äh, äh, eingelegenen Normen vorzunehmen. Das heißt, ähm, äh, dass die, die, die verschiedenen Schema, also auf dem äh, äh, Konformitätsbewertung, wird noch äh, äh, breiter sein in Zukunft. Aber das sehen wir auch in, in uh, weiteren Folien. kann man noch uh, genau sagen, was kann man passieren auf der Konformitätsbewertung. Um, es ermächtigt die Regierung Produkte unter obligatorischer Zertifizierung aus Gründen der Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, nationale Sicherheit und zur Verhinderung. Betrugliche Praktiken zu bringen. Das ist auch ein Ziel von diesem BIS-Gesetz. Jetzt in die indische Handelsministerium hat mit einer 137 Produkten identifiziert. Und das heißt, diese 137 Produkten wird unter diese regulatorische Richtlinie fallen. Auf diesen 137 Produkten gibt auch über 30 Produkte im elektrotechnischen Bereich. Ja. Noch eine Frage. Ähm, müssen alle Produkte in Indien zertifiziert werden? Nein. nein. Also äh, ich komme nochmal zu diesem Thema. Also äh, am Ende gibt es ein Thema, äh, Folio, wo wo kann ich dieses ganze Verfahren, wie kann man in Indien, äh, die, die indische Markt, äh, ihre Produkte reinbringen können? Ich zeige es dir. Ich zeige alle. Äh, zum Beispiel äh, äh, die procedurellen äh, Sachen durch dieses neue Gesetz ist mehr einfach gemacht worden. Ja, das mehr effizienter und mehr schneller machen kann und die Unterstützung von diesem Programm make in India ist auch äh, als strategiemäßig äh, äh, nachgeschaut in Indien jetzt. Ähm, äh, jetzt äh, in, äh, in den ähm Die versuchen, dass die Industrie mehr zu unterstützen, zum Beispiel in verschiedenen Technical Committees. Es gibt eine Pro Prozentual, wo wie viele Industrie teilnehmen kann vor dieser Normungsentwicklung, zum Beispiel 30% Prozent und sowas. Aber diese äh, Regel und äh, paar wichtige Punkte oder Themen wurden geändert in, in Indien bald. Ja. Okay. Und dann wir haben hier ein paar Produkte. Zum Beispiel in Indien, die Produkten, dass die in nur regulatorische uh, uh, Themen kommen, die sind sehr, sehr weniger. Wenn wir vergleichen mit uh, EU oder mit anderen Ländern wie China oder Australien oder USA, zum Beispiel hier vom uh, elektrotechnischen Themen sind nur 21 Themen, die sind uh, mandatory, uh, also, also das heißt unter die Regulation sind. Und wenn wir vergleichen mit EU, das ist Fast gar nichts. Ja. Ähm, Paschant, die Frage kommt jetzt häufiger. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, ähm, wo man diese Produktliste bekommt, wo man sieht, welche Produkte zertifiziert werden müssen? Den Link? Ja, ähm, ich zeige Ihnen den Link. Das, äh, die ganze Link steht auf dem BIS-Website. Zum Beispiel. Ah, uh, die ganze blau hier. Das heißt, jemanden drückt über diese Link, dann kann man alles direkt auf diesem Website sehen. Yeah. Also ich glaube yeah. jede kriegt diese Folien später am yeah. Ende, oder? Okay, ja. Genau. Also zum Beispiel uh, mit China es gibt 23 Produktenbereich, äh, wo die muss äh, in äh, regulatorische und mandatorische Schema äh, verfahren muss. Und unter Bereichen gibt auch über 200 Produkte in China. Zum Beispiel in Australien gibt es über 60 Produkte. Und dann auch äh, in Europa fast jede Produkt, irgendwie durch äh, unsere europäische Direktive, äh, muss man die, durch diese Regulation verfahren. Aber in Indien ist ganz, ganz weniger. Aber in Zukunft, äh, es wird viel mehr sein. Also die Ministerium, die Handelsministerium und die Ministerium vom Verbraucherschutz ist in Gespräch. Und die machen äh, viele äh, Produkte äh, auf diese mandatorische oder in, die kommen in regulatorische eben in Zukunft. Ja? Prashant hier eine Frage. Werden denn die Arbeitskreise ähm, des BIS ja. besetzt? Ist das wie in Deutschland? Oder wenn Hersteller mit dabei sein wollen, gibt es da bestimmte Beschränkungen? Ja, gibt es so. Zum Beispiel, wenn ein deutscher Hersteller in indische Technical Committee teilnehmen muss, dann äh, Nummer eins, die Teilnehmer muss Inder sein, die indische Staatangehörigkeit sein. Nummer zwei, die deutsche Hersteller muss man auch die Produkte in Indien herstellen. Das heißt, ohne Herstellung in Indien darf man nicht in dieser Technical Committee teilnehmen. Ja, zum Beispiel, ich kenne ein paar, zum Beispiel Bosch, Siemens, die sind schon in ein paar Technical Committees Mitglied in indische Normungsbehörde. Ja? Noch eine Frage, die jetzt auch schon zweimal kam. Worunter fallen Maschinen? Wo werden Maschinen gelistet in dieser Produktliste? Produktkategorie ist das, Elektri Elektri oder? das ist nur Also, ich habe hier nur die elektrotechnische und äh, Medizinbereiche aufgelistet. Ja. Aber gibt auch die Maschinen. Ja. Zum Beispiel, äh, die sind die. Äh, 15 neue elektrotechnische Bereichsprodukten, die sind auf dem technischen regulatorischen eben gerade in Indien ähm, äh, reingepackt. Ja. Also kommt auch noch 15, das heißt insgesamt in, auf dem elektrotechnischen Bereich wird 30 Produkten. Ja. Das heißt, muss man ein Zertifikat Or a mandatory registration, as a mandatory certification or a mandatory registration scheme for fun. these production. So, actual entwickling uh, of the electrotechnical uh, Bereich. It's a document from the Ministerium uh, of the large scale integration of renewable energy. Uh, this is a very interesting document. Ich, ich schlage vor für die alle Teilnehmer, dass die auf diesem blauen Link einfach drücken und kann man alles, die ganze Report hier lesen. Da steht auch viel über neue äh, äh, äh, äh, Energieziele und äh, was ist die Strategie hinter diesen ganzen Zielen, steht alles auf diesem äh, äh, Papier. Und es gibt auch äh, einen äh, Entwurf von dem Ministerium von äh, Energie. Da kann man auch viele Informationen äh, sehen. Was ist wichtig hier auch ist, dass die, es gibt ein Draft Draftstrategiepapier auf uh, Make-in-India, auf uh, elektronische Produkte. Also NITI-Yoga, Das NITI-Yoga ist eine ähm, behörde oder eine äh, Kontaktorganisation äh, für die gesamte Make-in-India-Thema also die haben eine neue Strategiepapier aus in Indien und das ist mehr Richtung die ähm, was welche wichtigen wichtige Themen oder welche wichtigen Punkten muss die indische Seite aufpassen muss zum nicht nur vor die Lokalmarkt, aber sondern auch vor diese Export äh, Bereich, dass die Indien kann Export machen können. Und es gibt auch ein Ziel von indischer Regierung, über 100 Smart Cities aufzubauen. Und da gibt auch eine Richtlinie, Papier rausbekommen. Und wir haben auf dem IC eben also, das ist ein guter beispiel wo Indien sehr aktiv in IEC, das heißt uh, uh, Low Voltage Direct Current, um, Niederspannung und Gleichstrom. Wo die Indien, Herr uh, Wimmel uh, Mahindru, ist ein Convener auf dem LIEC, LBDC, SCG4 System Evaluation Group. Und Indien ist sehr aktiv und die sind uh, in Bearbeitung zusammen mit Deutschen und anderen Stakeholders auf dem EEC. Ja. Hier noch eine Frage, Prashant, ganz kurz. Ähm, werden für die in Indien regulierten Produkte auch Zertifizierungen aus anderen Ländern anerkannt, also zum Beispiel nach europäischen oder amerikanischen Normen? Noch nicht. Noch nicht. Ähm, das heißt, wie sagt man das die MRA Mutual Recognition Agreement? Äh, in Indien momentan wir haben keine äh, anerkannt vor dieses äh, Proof äh, Report oder Zertifizierung die indische Regierung ist auch äh, in Überlegung, äh, eigentlich in indische Normungsbehörde, die sind in auf dem Phase, äh, einfach den ganzen Prozess zu verstehen, wie kann man das machen, was ist wichtig und, und äh, unsere GIZ hat äh, auch äh, in, in Gespräch mit indische Behörde, äh, Normungsbehörde, einen Workshop zu machen, dass die ganze Information zum äh, ähm, verteilen kann oder zusammen austauschen kann. Es gibt auch auf dem Smart Grid eben, gibt 14 Pilotprojekten Seit uh, über drei Jahren Indien hat diese 14 Pilotprojekten uh, uh, schon uh, fertig uh, gemacht. Und momentan die uh, Unterbehörde, das heißt die Unterbehörde vom Ministry of Power ist PGCIL, Power Grid Cooperation of India Limited. Dem, die warten auf die Ergebnisse von diesen ganzen 14 Pilotprojekten. Was ist interessant von diesen Pilotprojekten ist, die indische Seite hat viele internationale Normen genutzt. Zum Beispiel ieee norm SIGRE-Norm, IEC-Norm und Indische Norm. Die alle viele internationale Normen die haben auf diese 14 Pilotprojekten genutzt. Und es wurde sehr entspannt, einfach zu wissen, was kommt raus von dieser ganzen Pilotprojekt als Ergebnis. Es gibt auch Automotive Mission Plan uh, in Indien. Es gibt ein Ziel auf der uh, Elektromobilität von uh, indischen Regierung bis zum 2020, sechs bis sieben Millionen elektrische Autos auf den Straße zu bringen. Jetzt äh, würde ich über die Thema unserer Kooperation Indische-Deutsche AK-Qualität-Infrastruktur sprechen. Also Qualität-Infrastruktur heißt, muss man drei Grundlageanforderungen aus erfüllen. Das heißt Normung, Konformitätsbewertung und Produktsicherheit. Wir haben über ähm, fast 19 äh, Projekten zwischen Indien und Deutschland, auf dem diese Kooperation. Äh, auf diesen 19 Projekten fast zehn Projekten sind elektrotechnischen Bereich. Also, wir sehen hier fast, äh, die sind Smart Grids, Smart Cities, äh, LVDCs, Produktsicherheit, Konformitätsbewertung, äh, Liaison Officer. Also, Liaison Officer heißt, dass man kann man auch. Die Officer austauschen zwischen verschiedenen äh, elektrotechnischen Bereichen, zum Beispiel jemand vom DKI nach äh, die äh, Normungsbehörde in Indien äh, gehen oder die Normungsbehörde-Officer vom elektrotechnischen Bereich nach unserer DKI kommen und dann die Informationen austauschen kann und einfach äh, viele Sachen zusammen lernen kann. Und dann gibt es auch äh, Standards Cooperation on the Medical Locations. Yeah. Und dann Energie efficient Thema gibt auch PV, PTB Markt und PV Projekt in Indien und dann Digital Technologies and IT Sicherheit. Also auf linker Seite sehen Sie dass unsere deutsche Stakeholders und an der rechten Seite sehen Sie dass die indische Stakeholders. Das Cooperation ist auf dem Ebene mit dem BMWI, dem Wirtschaftsministerium für Energie. Und von der indischen Seite das Ministerium ist das Ministerium für Verbraucher Eine kurze Verständnisfrage, Prashant. Wofür steht Standards Corporation in Medical Locations? Uh, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also das siebte Thema in Mitte steht Standards Cooperation in Medical Locations. Ja. Und was ist wichtig hier uh, auf diesem Bild ist, die ersten fünf Projekte sind Priorität der Projekte. Dies sind sehr Priorität gewesen auf Indische Seite, dass die Projekte äh, muss man schnell bearbeiten muss. Und die sind smart, alle Smarties und LVDC und Konformitätsbewertung mit Produktsicherheit. Gibt noch Fragen? Ja, ja es werden ähm, mehr Fragen gestellt zu, was sich wirklich hinter diesen einzelnen Punkten verbirgt, also was steckt dahinter, ähm, auch hinter German Testing and Certification Institutes, was genau ist da alles dahinter? Ja, also die alle Punkte mit verschiedenen Farben. Ähm, ich wollte so nicht verschiedene Linien einfach machen. Also die Punkte zeigt, welche Stakeholders sind äh, ähm, richtige Ansprechpartner für welche Projekten. Zum Beispiel, äh, wenn du nimmst gelbe, ja, Konformitätsbewertung. Das ist eine gelbe Farbe mit äh, Punkt. Das heißt, wo die gelbe Seite auf unsere deutsche Stakeholders und auch die Indische Stakeholders die sind, die uh, wichtige Ansprechpartner auf diesem Projekt. Und die Frage war: die German Testing and Certification. Also, German Testing and Certification Institute heißt, die alle deutsche Prüfstellen und zertifizierungsinstitut zum Beispiel VDE-Proofinstitut, TUF Rheinland, TUF Nord, TUF Süd und so weiter, die sind die uh, Stakeholders. Auf diese uh, German Testing, das ist was was ich meine von dieser German Testing and Certification Institute. Ja, gut. Gibt noch was? Genau, you know, also zum Beispiel die priorität Projekten, ich habe schon gesagt, dass es Smart Grids gibt hier und hier kann man sehen auf der linken Seite die Stakeholders von der deutschen Seite und die rechte Seite ist die indische Stakeholders ja zum Beispiel die Normungsbehörde vom indischen Seite der Ministry of Power ja und CPRI Central Power Research Institute ist auch ein wichtige Stakeholder vom indischen Seite und Neuerbarer und so weiter ja auf der linken Seite ist die Industrie vom deutschen Industrie ja kann jede deutsche Industrie kann hier teilnehmen auf diese Thema und einmal im Jahr stattfindet uh, uh, für ein Gespräch, für die ganze gesamte Kooperation. Ja, zum Beispiel, die nächste Treffer auf diese indische-deutsche AK-Qualität-Infrastruktur ist geplant im Dezember. Ja, wenn jemand von der deutschen Industrie ist interessiert ich ich vorschlage, Sie können jederzeit bei mir melden und ich versuche, dass Sie die ganze Information noch weiterbekommen. Also, Smart Cities uh, ist auch ein Beispiel, wo die verschiedenen Stakeholders uh, on, auf beiden Seiten sehen können. Also, um Und dann LVDC ist auch ein Thema als Priorität Project. Uh, zum Beispiel, uh, wir versuchen, dass uh, jede Projekt mit einer Use Case uh, Approach machen kann, weil die Use Case ist ein guter Weg. Kann man mit jedem Projekt mit einem Problem, uh, uh, mit einem Problem uh, starten und dann diese Problem, uh, eine Lösung zu finden, ein Use Case, wird eine gute, uh, uh, also ist eine gute Idee, wo kann man anfangen. Kann. Zum Beispiel in DKI, wir haben eine uh, Use Case man Repository Management System hier in DKI und uh, kann man jede einzelne Projekte mit verschiedenen uh, Lösungen heraus uh, uh, von, von, von diesem Use Case Beispiel. Und dann auch wir haben produktsicherheit Sicherheit. Ja, da kann man auch sehen, für verschiedene uh, Stakeholders von beiden Seiten. Uh, wichtig auf dem uh, Produkt auf dem Indische Seite ist die Pressurized Equipment and Machinery Safety. Uh, gerade jemand hat uh, über die Machinerie gefragt. Zum Beispiel hier ist ein Beispiel, wo die Machinerie-Thema ist gerade gesprochen mit indischer Seite über Produktsicherheit. Und dann Konformitätsbewertung uh, ist auch ein schwer Thema, das heißt ein Priorität-Thema zwischen Indien und Deutschland. Und wir versuchen auch, diese äh, anerkannt zwischen Indien und Deutschland ähm, zu schaffen. Aber das dauert noch vielleicht ein bisschen. Jetzt mein letztes Thema, das ist der Marktzugang zu Indien. Also ähm, Wichtig hier ist das, die Marktzugang in Indien ist noch nicht ähm, so einfach. Ja, ich äh, Wir wissen alle von den deutschen Herstellern, die wissen auch. Ähm, aber langsam, langsam, dieser Markt äh, wird noch besser sein für unsere deutschen Hersteller, weil die indische Regierung äh, wegen dieser Thema, dieses Programm Make in India, hab, die haben gemerkt, dass ohne internationale Norm kann man nicht äh, ihre Produkte verkaufen. Ja. Es gibt indische Politik und Regulation, dass die Marken, die indische Lokalmarkt, die schützen von die anderen Herstellern, zum Beispiel die, die deutsche Hersteller. Diese Politik und die Regulation wird auch bald geändert in Zukunft. Der Hintergrund auch ist die Produkte von China. Ja, dass die indische Regierung, dass die ganzen Produkte vom indischen, äh, chinesische Produkten schützen. Also die schlechten Produkte, nicht alle Produkte, sondern die schlechten Produkte. Meistens äh, die deutschen Hersteller, die sind in indischen Markt äh, durch äh, Lokalpartner. Also das ist ein bester Weg momentan. Ohne einen Lokalpartner ist es schwierig, in den Markt reinzugehen wegen vielen regulatorischen Sachen und auch vielen um, Regeln zwischen verschiedenen Bundesländern in Indien. Also, ein gutes Beispiel ist ein Double Taxation. Session. Um, DIPP ist eine Unterbehörde vom Ministerium, vom uh, Handelsministerium. DIPP heißt uh, Department of Industrial Policy and uh, Promotion. Die haben ein, ein, ein, ein, ein Dokument geschrieben über diese ganze Verfahren und Regeln. Und es wird in Zukunft noch besser sein in indischen Markt, dass diese Double Taxation wird nicht mehr sein zum Beispiel. Ja. Also ähm, am, äh, am Ende wichtig ist, dass die Indien muss über mehr äh, internationale Norm übernehmen. Das ist sehr einfacher und das wäre sehr wichtig für unsere deutsche Unternehmer. Also die bilaterale Geschäft zwischen Indien und Deutschland ähm, äh, ist äh, fast, zum Beispiel die Deutschland exportiert nach Indien fast äh, über 9,5 Milliarden und die Indien äh, exportiert nach Deutschland über fast 7,5 Milliarden. Ja. Aber wichtig ist, dass. Äh, Moment, meine Folien. Ja genau. Das, wenn die deutsche Unternehmen nach Indien exportieren muss, wichtig ist, das, die indische Norm zu äh, erfüllen. Das heißt, wir haben gerade gesehen auf den mein Folien, dass fast 50 Prozent oder über 50 Prozent sind indische Norm. Das heißt, die sind äh, 50 Prozent internationaler Norm und auch äh, 50 Prozent indische Norm. Und die harmonisierte äh, Normen sind auch nicht komplett äh, äh, international Normen, sondern gibt auch fast ein paar indische Spezifikationen, wo die deutsche Hersteller äh, ähm, anpassen muss. Aber wenn die indische äh, Unternehmen nach Deutschland exportieren muss, die muss nur ein IEN oder ein IEC-Norm verwenden. Da sehe ich die Schwierigkeit. Die gesamte äh, äh, Geschäft zwischen Europäischer Union und Indien ist auch über 35 Milliarden. Und dann die, die Geschäft zwischen äh, Europäische Union und Indien ist auch gleich wie Deutschland und in Indien. Das heißt, die gesamte Europäische Union muss man die indische Norm äh, anpassen oder erfüllen. So, hier. Ja. Eine kurze Frage: Gibt es in Indien denn ein CB-Verfahren oder eine CB-Zertifizierung? Um, momentan nicht. Also, die indische Seite. <lacht> ihre ganze Labor. Also, es gibt eine Behörde, Department of Electronics and IT. Uh, die Unterorganisation uh, heißt STQC. Ja. Die ganze Labor vom der uh, Department of Electronics and IT hat von uh, dieser CB-Scheme rausgenommen letztes Jahr. Und das ist uh, wirklich uh, nicht so gut jetzt momentan. Aber die Normungsbehörde BIS ist Mitglied noch in uh, CB-Scheme. Ja. No, gibt es noch Fragen? Okay. Also hier diese Bilder zeigt die Verfahren, wie kann man die äh, unsere deutsche äh, Unternehmen ihre Produkte in Indien reinbringen kann. Äh, es gibt äh, solche also, äh, unregulated Products. Ja, das heißt, äh, jedes Produkt, das ist äh, nicht äh, unter die Regulierung, kann man direkt auf dem indischen Markt äh, reinbringen. Und dann zweiter gibt äh, Uh, uh, regulator Produkten. Auf diese regulator Produkten gibt es nochmals zwei verschiedene Branchen. Eins, Mandatory Certification Scheme. Ja, und zweiter ist Mandatory Registration Scheme. Also was bedeutet Mandatory Certification Scheme? Das heißt, auf diese Mandatory Certification Scheme gibt Produktliste hier Elektrotechnische Produktliste. Und jede Unternehmen in Deutschland muss man diese Liste anschauen. Und wenn Ihre Produkte stehen auf dieser Liste, Sie müssen äh, auf diesem Scheme verfahren. Das heißt, Ihre Produkte muss, das ist Muss, äh, äh, prüfen lassen in BIS äh, Testlabor. Ja? Äh, und dann kann man die Produkte auf dem indischen Markt äh, reinmachen. Und zweiter Weg ist das die Mandatory äh, Registration Scheme. Hier gibt es auch, auch eine Liste von diesen Produkten, Uh, wichtig ist, dass die Prüfung uh, ist nicht, muss, uh, muss, muss man nicht vom BIS-Labor machen, sondern uh, das Labor, das die BIS hat, uh, uh, anerkannt. Ja, solche labo kann man nutzen, um diese Produkte in Indien reinzubringen. So, momentan gibt diese Verfahren in Indien. Aber die, mit diesen neuen BIS- Gesetz dieses Scheme, die gesamte Scheme, wird noch vorbereitet, uh, um, uh, uh, noch, uh, noch groß sein, also noch mehr flexibel sein. Ja. Und dann gibt es uh, uh, Energiekennzeichnung in Indien. Die Behörde, das ist zuständig für die Energiekennzeichnung in Indien, ist BEE, das heißt Bureau of Energy Efficiency. Uh, der kommt unter die Behörde, uh, also Ministerium, Ministry of Power. Ja. Uh, unter dieser uh, um, uh, Organisation gibt es zwei verschiedene Schemen, das heißt Mandatory Label, Labeling Scheme und uh, freiwillige Kennzeichnung, also Mandatorische und freiwillige Kennzeichnung. Und diese ganze Blau, äh, was ich äh, Sie sehen hier, kann man auf diesen Link äh, draufdrucken und kann man sehen, was für einen äh, Scope und auch welche wichtigen Punkte muss man aufpassen für jede Produkte hier. nochmal eine Nachfrage ähm, von einem Zuhörer Sind unregulierte Produkte ähm, haben die keine Anforderungen? Äh, ja, fast keine Anforderungen, ja. Genau, für diese Energiekennzeichnung muss man diese zwei Verfahren anpassen. Bureau of Energy Efficiency äh, ist keine Normungsentwicklung äh, die heute hier für die Kennzeichnung, weil BI teilnimmt in verschiedenen Thesis in BIS, also Normungsbehörde in BIS. Das heißt letztendlich, die Normungsbehörde ist BIS. So sieht aus die äh, Energiekennzeichnung in Indien. Ähm, in Indien gibt es keine Direktiven, äh, wie hier in europäischen Europäische Direktiven. In Indien gibt es äh, electrical codes. Da steht alles, äh, was muss man anpassen muss und die ganzen Spezifikationen und äh, die ganzen Richtlinien. Ähm, was ich habe gesehen, der Unterschied von der indischen Kennzeichnung und deutsche deutschen Kennzeichnung ist, in die deutschen Kennzeichnung gibt es auch Eco-Design-Labeling, aber in Indien gibt es keine Eco-Design-Labeling und auch äh, äh, Noise-Labeling, also das heißt äh, Geräusch. Es gibt auch Kennzeichnung in Deutschland für die äh, äh, Waschmaschinen für Geräuschen, aber in Indien gibt es nicht. Äh, es gibt fünf Sterne, das heißt, wenn ein Geräte hat zwei Sterne, oder ein fünf -Sterner. fünf sterner geräte heißt, es ist mehr energieeffizient als die Zwei-Sterner-Geräte. Und das ist der gesamte Oberblick auf den äh, äh, globalen Markt. Und wenn ich vergleiche mit 2003 und 2014, äh, die ganze Markt auf dem Asia ist noch Gross geworden von 42 uh, Prozent zum 57 Prozent. Das heißt in Zukunft der uh, asiatische Markt wird sehr, sehr wichtig sein für deutsche Unternehmen. Und das ist nur als uh, Information für unsere uh, Teilnehmer hier ja. über die IPR Policy und uh, uh, auch paar Front uh, um, Richtlinien, das wenn jemand Interesse hat, kann man auch auf diesem Dokument anschauen, weil die IPP hat auch eine gute uh, Papier auf diesem Thema. Also Verfassung uh, von meiner Seite für dieses ganze gesamte Webinar ist, uh, die indische Seite ist gerade auf dem viel Bearbeitung, gibt viele Änderungen und äh, strukturale und politische eben gibt auch viele Änderungen gerade auf dem Normungsbehörde gibt auch viele Änderungen äh, wegen äh, die Programm Making India weil die indische Behörde die indische Regierung hat äh, ganz klar gesagt an die Normungsbehörde dass die muss wirklich mehr arbeiten und sehr aktiv äh, teilnehmen muss auf dem internationalen Norm auch und die Konformitätsbewertung, Thema äh, wird auch noch ver verbreitet in Zukunft durch diese neue Gesetz. Und die B Normungsbehörde ist gerade auf dem, äh, Schreibung auf diese ganze regulatorische und Regelung. Und sechs, in kommende sechs Monaten kommt auch vielleicht die ganze Papier raus. Und wir wissen mehr, wie sieht auch die ganze gesamte, äh, BIS-Gesetz. Ja, genau. Wie ich habe gesagt im ganzen Vortrag, das Make in India ist ein sehr wichtiges Thema in Indien. Und ich hoffe, dass die indische Normungsbehörde wird in Zukunft mehr Richtung internationalen Normen teilnehmen und bearbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, mein Deutsch ich habe einfach versucht, dass die alle mein Deutsch verstehen kann, aber äh, ja, von meiner Seite, das war's. Dankeschön, vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich auch, Faschand, für dieses wirklich informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, auch Ihnen hat es gut gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen für sich nutzen. Wir haben noch einige Fragen bekommen, aber da wir jetzt schon leicht überzogen haben, würde ich vorschlagen, dass Faschand sich entweder telefonisch bei Ihnen meldet und die beantwortet oder auch schriftlich per E-Mail. Sollten Sie also im Nachgang noch Fragen haben, können Sie uns auch jederzeit kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Folie, die jetzt noch eingeblendet ist. Die Unterlagen werden Ihnen, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle verabschieden wir uns von, uns, von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.